Willst du wissen, wie man so ein Modul baut, dann schaut doch bitte bei uns auf dem Kanal vorbei. Wir sind Modellbau ASR und zeigen euch, wie man Module wie diese hier baut oder auch Modulkisten. Viel Spaß!